At first, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich Ihnen die Details auf, über die Alleen auf Englisch mitteilen kann. Deswegen habe ich mich entschieden, Deutsch zu reden. Entschuldigen Sie bitte dafür. Mein Name ist Annette Groß und ich arbeite für einen kleinen Verein, der sich um die Entwicklung der Insel Rügen im Norden äh, Deutschlands kümmert. Nicht nur um die naturschutzfachliche Entwicklung, sondern auch um die wirtschaftliche Entwicklung, weil wir meinen, dass Ökologie und Ökonomie einfach zusammengehört. Wir haben in ganz Deutschland 120 Mitglieder und wir arbeiten mit anderen Naturschutzvereinen wie dem äh, BUND zusammen. Martin Skalski hat mich gebeten, etwas über die äh, Möglichkeiten und die Chancen für die Wirtschaft äh, zu erzählen. Also wenn die äh, Alleen eine Bedeutung für die äh, kleine Wirtschaft haben. Zunächst, äh, Zunächst möchte ich Ihnen einen Überblick geben. Ähm, ich, ich werde mich auch kurz fassen. Erst, zunächst möchte ich Ihnen etwas erzählen über die rechtlichen Grundlagen, speziell in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, dann etwas über den Tourismus, über die Bedeutung des Tourismus für die Insel Rügen erzählen, über unser Alleenkonzept. Dann über, ähm, das Thema hatten wir heute Vormittag schon, über die Landwirtschaft und Alleen und zum Schluss ein kleines Beispiel geben für die Zusammenarbeit von ähm, Farmern und äh, ähm, Gemeinden und, äh, sorry, also jetzt geht Englisch und Deutsch durcheinander für mich, ähm, ein kleines Beispiel geben, wo alle, also die Gemeinden, die Landwirte und die Naturschutzverbände zusammengearbeitet haben und eine Allee gepflanzt haben. Zunächst will ich Ihnen zeigen, wo Rügen überhaupt liegt. Ganz im Norden, im Nordosten Deutschlands. Rügen ist ein Teil des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern und hat etwa die Größe von Berlin. 70.000 Einwohner äh, und gehört zum Landkreis äh, Vorpommern-Rügen. Ähm, die rechtlichen Grundlagen in dem Bundesland äh, Mecklenburg-Vorpommern sind äh, in, äh, in Sachen Alleen sehr fortschrittlich. Äh, nur Brandenburg und äh, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben ähnliche Gesetze. Ähm, aber ähm, Mecklenburg-Vorpommern hat als einzigste den Alleenfonds, zu dem ich noch was sagen werde. Im Grundgesetz äh, des äh, Deutschlands ist fe festgelegt, dass sich der Staat um äh, die, äh, äh, den Schutz der Landschaft äh, kümmern muss, auch für künftige Generationen. Und in der Verfassung, in der Landesverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern steht ebenfalls, dass der Landschaftsschutz ein sehr wichtiges Thema ist und dass Alleen geschützt werden müssen. Das ist dann weitergeführt im Landesnaturschutzgesetz, in dem äh, nach Paragraph 19 die Alleen äh, geschützt sind, Alleen und einseitige Baumreihen. Und aufgrund dessen hat, äh, kann das Land ähm, bestimmte Erlasse ähm, geben. Äh, das Land Mecklenburg-Vorpommern hat äh, das, Bund, äh, das Landesnaturschutzgesetz in einem für uns sehr wichtigen äh, Regularium äh, umgesetzt äh, in dem Baumschutz-Kompensationserlass, der ähm, regelt, wenn Bäume gefällt werden, den Ausgleich und Ersatz und äh, den, äh, äh, ebenso die Pflege der Alleen oder auch ähm, definiert zunächst erstmal, was ist eine Allee äh, und ähm, regelt auch äh, die, die Nachpflanzung, wenn Bäume gefällt wurden. Aufgrund dieses äh, Baumschutz-Kompensationserlasses äh, ist jeder, der einen ähm, Alleebaum fällt, ähm, zu Ausgleich und Ersatz verpflichtet. Ähm, dieser äh, diese Ausgleichsmaßnahmen äh, werden äh, von, dem, äh, Ministerium, von dem Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern reguliert und von den unteren Naturschutzbehörden. Ähm, in dem Baumschutzkompensationserlass ist äh, geregelt, wie ein gefällter Baum ausgeglichen muss, äh, werden muss, entweder 1 zu 1 bis äh, 1 zu 3,5. Das heißt, wenn ein Baum gefällt wurde, muss einer nachgepflanzt werden. Wie bei 1 zu 1 oder bei 1 zu 2 kann es sein, wenn ein Baum gefällt wurde, muss einer nachgepflanzt werden und ein zweiter bezahlt werden. Das stuft sich ab je nach Alter des Baumes oder nach der Baumart. Es ist eine häufige Baumart oder eine seltene Baumart und ähm, diese Ausgleichszahlungen, die von dem äh, Verursacher ähm, des Eingriffes in die Landschaft ähm, gezahlt werden müssen, fließen in den Alleenfonds, der von äh, dem Umweltministerium verwaltet wird und den unteren Naturschutzbehörden. Der häufigste äh, Verursacher äh, in in unserem Land sind natürlich die Straßenverkehrsbehörden, weil die häufig für die Pflege und also für die Pflege der Alleen an Bundes- und Landesstraßen verantwortlich sind. Aber auch Gemeinden und Kreise sind für die Pflege an Kreis- und Gemeindestraßen verantwortlich und sind Verursacher, da aber weniger. Der, ja, Kommen wir nun äh, zur Bedeutung des Tourismus für die Insel Rügen. Äh, Sie haben ja gesehen, ach so, äh, die Insel Rügen ist die größte äh, Insel Deutschlands, äh, liegt in der Ostsee und äh, ein Hauptwirtschaftszweig der Insel ist äh, der Tourismus, der äh, nach der Wende zugenommen hat und an dem ziemlich viele ähm, äh, Hotels und äh, nicht nur Hotels, äh, Destinations äh, verdienen. Ähm, deshalb ist es, äh, kommt es, äh, hat es zugenommen, dass ähm, der Tourismus natürlich äh, nicht nur äh, Betten zur Verfügung stellen will, wie es äh, nach der Wende häufig war, äh, sondern äh, den Touristen auch äh, was bieten will und die Insel Rügen ist für ihre Einmaligkeit der Natur und Landschaft bekannt und dazu gehören auch die Alleen. Und ich habe Ihnen hier mal ein Bild von der Seite www.rügen kopiert. Das ist der Tourismusverband Rügen und der wirbt mit seinen Alleen und nutzt sie für das Marketing. Ein, äh, eine weitere Aktion äh, des Tourismus ist äh, die Tour de Allee, die jedes Jahr stattfindet, ähm, bei der äh, alle mitmachen können, also nicht nur die Radsportprofis, sondern auch äh, einfach Leute, die gerne Rad fahren. Äh, die findet, wie gesagt, jedes Jahr statt und ist sehr äh, inzwischen sehr populär äh, auf Rügen und in Deutschland. Reisen auch... Äh, Touristen äh, von, von Hamburg oder auch von Schweden an und äh, dieser naturerlebnis -Tourismus, äh, nimmt immer mehr zu und so sind auch die Touristiker in, in, in der Zwangslage, mehr Naturerlebnis zu bieten. Also ähm, der Radwandertourismus Radwander, äh, Rad und der Wandertourismus äh, sind sehr populär geworden. Eine andere ähm, Sache, die auf Rügen begonnen hat und die inzwischen äh, ganz Deutschland äh, erfasst hat, ist die Deutsche Alleenstraße. Wir haben heute schon äh, davon gehört. Äh, das hat äh, seine Geschichte mit der, äh, mit der Wende, mit ähm, dem Fall der Mauer zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Äh, in Westdeutschland sind nicht mehr so viele Alleen vorangewesen, viele wurden in den 60er, 70er Jahren gefällt und im Osten waren noch sehr viele Alleen, auch sehr viele alte, erhalten und deswegen hat man nach der, gab es nach der Wende Aktivitäten aus der Bevölkerung, diese Alleen möglichst zu erhalten. Und äh, es wurden Briefe an den ADAC, das ist der Automobilclub Deutschlands, eine ziemlich äh, große äh, Vereinigung äh, geschrieben. Und äh, man hat dann ähm, aus diesen Alleen, was liegt näher, als daraus eine Ferienstraße zu machen, ähnlich wie äh, die Deutsche Weinstraße oder die Deutsche Käsestraße, ähm, gibt es eben jetzt die Deutsche Alleenstraße und ähm, die Idee dahinter ist, dass die Hotels und äh, Pensionen oder andere Institutionen, die äh, etwas für den Tourismus anbieten, äh, mit der Deutschen Alleenstraße werben und dass die Touristen durch ganz Deutschland äh, auf der Alleenstraße fahren oder äh, erfahren können mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit dem Rad. Und äh, die äh, Hotels und anderen Anbieter ähm, äh, dadurch angelaufen werden, sozusagen, äh, genutzt werden. Und sie können zusätzlich noch weitere Naturerlebnisangebote anbieten. Weil die Alleen für Rügen so wichtig sind, also es gibt 233... Kilometer. Äh, fast alle Straßen äh, haben Alleen äh, auf Rügen. Ähm, hat man sich äh, 2008 entschlossen, ein Alleenkonzept zu entwickeln? Auf Druck der Bevölkerung muss man sagen, weil in den Jahren davor äh, wurden immer wieder im Winter äh, Bäume gefällt. Äh, oft nicht ersichtlich, äh, aus welchem Grund, äh, als Laie hat man den Eindruck, da werden erst die gesunden Bäume gefällt und die äh, kranken bleiben stehen, dass äh, wenn man vorbeifährt, plötzlich ist, ist ein Baum weg, der bleibt nicht äh, liegen, sondern da, da gibt es inzwischen Maschinen, dass man die ähm, auch gleich beräumen kann. Äh, und äh, man hatte so den Eindruck, äh, als wenn die Alleen verschwinden sollten und es gab große Proteste in der Bevölkerung und einfach auch Druck durch die Naturschutzverbände, endlich was zu tun und nicht einfach äh, die Pflege äh, dem Zufall zu überlassen. Und man war sich einig, dass es eine, auch für die Nachpflanzung eine Konzeption braucht äh, und hat äh, sich äh, in einem Workshop äh, zusammen an den Tisch gesetzt, also die Gemeinden, äh, Vertreter von, den, von dem Kreis, äh, Naturschutzverbände. Vertreter von den Straßenverkehrsbehörden, um ein Konzept zu entwickeln, wie man zukünftig mit der Pflege der Alleen und mit der Nachpflanzung umgehen will. Es war ein zähes Ring mit den Straßenverkehrsbehörden, aber letztendlich ist man doch zum Beschluss eines Konzeptes gekommen, dass die Nachpflanzung äh, empfiehlt dass, äh, die, und die Art der Nachpflanzung und bestimmte äh, Regularien hat. Äh, aber dieses Konzept ist ein Konzept äh, und wurde zwar vom Kreis beschlossen, aber äh, es muss eben auch umgesetzt werden. Und daran arbeiten wir jetzt in verschiedenen Projekten. Eines dieser Projekte begann 2009, das fördert die Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft und Naturschutzverbänden und den Gemeinden, weil die meisten Alleen liegen im ländlichen Raum, weniger in Siedlungsbereichen. Und äh, dafür ist es unbedingt erforderlich, dass äh, man mit den Landwirten zusammenarbeitet, denn nach den neuen Richtlinien der, des äh, Verkehrsministeriums Mecklenburg-Vorpommern müssen äh, die Neupflanzungen äh, an Landesstraßen, an Bundes- und Landesstraßen mindestens 3,50 Meter äh, von der Straße weggepflanzt werden, an äh, Gemeindestraßen gilt das noch nicht so strikt. Und da sind wir, wenn wir diesen Abstand einhalten, im Feld, in der landwirtschaftlichen Fläche. Und die Landwirte sagen, äh, ja, was, was sollen hier die Bäume? Wir brauchen diese Fläche äh, für, das ist unsere Produktionsfläche. Die Landwirte kriegen dafür äh, Fördermittel. Also äh, das hatten wir heute Vormittag auch schon. Äh, das ist von der Europäischen Union so geregelt, dass die äh, Fördermittel pro Hektar bezahlt werden und pro Feldblock. Und äh, wenn die Landwirte... Äh, dort nur einen Streifen verlieren, verlieren sie gleichzeitig auch Fördermittel und Produktionsfläche. So ihr Argument. Und eine, eine andere Motivation von uns ist auch, dass natürlich Probleme bei der Pflege der Neupflanzung bestehen. Wir haben zwar etliche Neupflanzungen seit der Wende getätigt, aber nach dem Ablauf der drei Jahre äh, nach dem Pflanzen, da muss die Baumschule noch pflegen, äh, sind dann oft äh, ähm, Abgänge bei den Bäumen zu verzeichnen, weil äh, sich dann niemand für die Pflege verantwortlich fühlt oder äh, nach fünf Jahren mal irgendwie äh, geschnitten wird und äh, dann zu heftig, als dass es der Baum verkraften würde. Oder wir haben auch viel mit Trockenheit äh, zu kämpfen. Und wenn die Landwirte draußen sind auf ihren Feldern, dann könnten sie vielleicht, so war unsere Idee, in die Pflege mit einbezogen werden, zum Beispiel Gießen oder so. Da sind wir auf sehr harten Widerstand des Naturschutzes gestoßen, weil in der Vergangenheit auch äh, Landwirte, die die Bäume von der Feldseite her beschneiden. Wie schon gesagt, das Problem liegt in diesen äh, Flächen, äh, Förderflächen und äh, die Landwirte haben wieder argumentiert, sie wollen sich ihre großen Trecker nicht an den Ästen der äh, Bäume kaputt machen und von der, von der Straßenseite her würde ja auch, werden ja auch die Bäume beschnitten und warum dürfen wir von der Feldseite her nicht beschneiden. Ähm, und äh, diese, diese sehr harte Beschneidung von der Feldseite her haben einige Landwirte, obwohl es nach äh, äh, Cross Compliance dafür ähm, harte Strafen gibt, haben die aber selbst in die Hand genommen und einfach äh, die Allee feldseitig abrasiert, einige Landwirte. Und das hat die Naturschützer wieder sehr äh, verärgert. Und so gibt es da äh, Fronten, die wir wieder aufbrechen wollten und in diesem Projekt mit allen zusammenarbeiten wollten und das auch getan haben und gesehen haben, dass da viele Probleme beidseitig bestehen, auch mit dem Eigentum der Flächen, weil nicht alle Flächen sind im Eigentum der Landwirte. Das war ein langer Weg und wird es auch noch weiter sein. Also wir sind da noch lange nicht... Am Ende, wir haben zunächst aber mit den Landwirten zusammengearbeitet, ähm, die gesagt haben, wir finden Bäume gut äh, und wir möchten äh, Nachpflanzungen machen und möchten mit euch zusammenarbeiten. Wie, wie können wir äh, da vorgehen und wie können wir da helfen? Und äh, so ist dann... Ähm, am Ende dieses Projektes eine kleine Pflanzung entstanden an der nördlichsten Spitze Deutschlands und an der nördlichsten Spitze Rügens, vielleicht kennen das einige, Kap Akona. Da wurde eine Ebereschenallee gepflanzt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Der Bürgermeister hat sich sehr eingesetzt und hat auch vermittelt zwischen dem Eigentümer der Flächen und den Landwirten. Wir haben auch noch ein bisschen Geld vom Landkreis bekommen und so konnte dann die Allee gepflanzt werden. Das ist ein kleines Beispiel. Wir haben an anderen Stellen auch noch kleine, kurze Alleen pflanzen können und machen an dieser Stelle weiter. Die Finanzierung erfolgte aus dem Alleenfonds und aus dem Alleenfonds wird dann auch die Pflege finanziert. Nicht die ganze Pflege, nur die Anwuchspflege und danach hat sich die Gemeinde verpflichtet, weiter zu pflegen. Da äh, am Kap Arcona äh, bestimmt äh, eine halbe Million Touristen im, äh, übers Jahr äh, ankommen, äh, ist die Gemeinde sehr interessiert daran, äh, den Touristen dort auch äh, Naturerlebnis zu bieten. Ja, das ist meine kurze Zusammenfassung. Es ist also ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren äh, ähm, der Landschaft, äh, dem Landschaftsschutz, äh, Umweltschutz, der, dem Tourismus und der Landwirtschaft. Und äh, es geht eben nur mit Zusammenarbeit. Äh, wenn wir Fronten herstellen, äh, wird, es, äh, wird es immer schwieriger und dann... Äh, ja, damit kann man die Bäume langfristig nicht schützen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tak vidím, der největší problém, který není jenom u nás, ale i ve Francii, ale i v Německu, jsou vlastnické vztahy. A za další eh dot evropské dotace, které právě zemědělcům dávají dotace přesně podle ploch a potom je těžká komunikace při obnově alejí. Takže já si myslím, že primárně by měla být snaha, abychom zatlačili na poskytovatel evropských dotací, respektive na Evropskou unii, aby se ta pravidla začala měnit a dávaly se třeba prostředky na výkup pozemků, aby se mohly tyto aleje obnovovat. Hmm. Ja, das hat unser Landwirtschaftsminister, also der, der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern versucht, äh, der ist äh, nach Europa gefahren, auch wegen anderer Sachen, der Fischerei, und äh, hat versucht, dieses äh, Problem darzustellen, aber ähm, es ist ihm gesagt worden, dass dass das nicht mehr geht also gerade jetzt für 2014 uh, werden die richtlinien die förderrichtlinien geändert und man möchte mehr ich glaube uh, also mehr ökologie reinbringen aber gerade diesen punkt der für uns sehr wichtig ist und der viele probleme lösen würde um, der wurde nicht mit aufgenommen das. Mě by zajímalo, jestli v německé legislativě je také to, to, co je v naší legislativě, ale myslím, že to vychází z evropských předpisů, takzvané krajinné prvky, to znamená, které to jsou útvary na zemědělské půdě, jako jsou jmenované, jsou terasy, meze, remízy a jiné útvary volně rostoucí zeleně, které od roku 2009 u nás nejsou, nebo tedy jsou započítávány jako součást pozemku jako Změndělského půdního fondu a e, změdělci jsou tedy motivováni k tomu, aby je neničili, ale aby naopak se o ně starali. E, a už to celkem funguje, A pouze s tím rozdílem, že jsou tzv. vnější krajinné prvky, jako jsou tady ty vnitřní krajiné prvky, jako jsou tady ty mermízy a ty, které jsou spojené s nějakým, jako propojené s lesem, tak ty bohužel chráně nejsou, což je to nelogické. Aber ja, Sie haben dann, wenn Sie den Prinzip, bei der тех тех utaruveženy zlenie, ist, Ja, das gibt es auch in Deutschland, weil es ist eine europä europäische äh, richtlinie also die feldblöcke und die landschaftselemente bei uns sind das äh, wasser und, und knicke äh, die sind auch vorhanden und äh, wir haben festgestellt im laufe unseres projektes dass man einfach auf landesseite die alleen vergessen hat man hätte äh, die alleen als landschaftselemente mit einbringen können 2005 das hat man äh, versäumt und äh, als man die feldblöcke digitalisiert hat da haben wir jetzt oft das Problem, dass die Feldblockgrenzen mal in der Allee, mal außen sind, also nicht, auch nicht an Flurstücken sich orientieren. Und das ist das Problem, das hausgemacht im Ministerium, haben wir herausgefunden. Und man kann, die Landwirte können Landschaftselemente nachmelden, also heute könnte man Landschaftselemente nachmelden, nur es gibt zum Beispiel für Mecklenburg-Vorpommern, für das Bundesland, dadurch nicht mehr, ähm, nicht mehr Ausgleichszahlung, also nicht mehr, mehr Fördermittel. Äh, das Land bekommt ein, äh, ein Budget Fördermittel von der EU und äh, das muss es verteilen äh, nach gewissen Richtlinien. Und wenn die Richtlinien zum Beispiel, wenn Alleen als Landschaftselement anerkannt werden würden, müsste diese, müssten diese Fördermittel im Land anders verteilt werden. Und äh, da sind wir mit dem Land, äh, mit dem Ministerium schon länger im Gespräch. Äh, aber das war bisher nur Kopfschütteln zu, <lacht> zu bekommen. Ähm, wir sind da aber weiter dabei. Interessant ist auch, dass wir haben ein Ministerium, äh, in Mecklenburg-Vorpommern wurde Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium irgendwann zusammengelegt. Und in, uh, aber trotzdem arbeiten weiter beide Abteilungen Landwirtschaft und Naturschutz aneinander vorbei, uh, denke ich. <lacht> sonst, sonst wäre das Problem nicht entstanden. Uh, es ist weit lang, lange bekannt, dass uh, die Baumreihe die Baumreihen, äh, die Produktivität äh, der Landwirtschaft äh, äh, verstärken. Ja. Äh, äh, die, äh, die Bäume äh, beeinflussen den äh, Wasserkreislauf, die, mhm. äh, die Winde, das Mikroklima mhm. im Allgemeinen. Äh, und die Landwirte wissen das nicht. Doch, äh, einige schon. Äh, wir haben auch äh, gerade da oben äh, Probleme mit der Winderosion. Und einige sagen ja auch, ich möchte eine Allee pflanzen oder also sogar eine Obstbaumallee pflanzen. Also die wissen das schon und einige nehmen sogar in Kauf, dass sie da äh, weniger Fördermittel bekommen. Aber eben nicht alle. Also man findet schon einige Freiwillige, die, die, sich da, die das wissen und, und, und die da auch gut arbeiten. Also deswegen ist auch die Naturschutzseite gefordert, nicht generell zu sagen, alle Landwirte sind äh, schlecht und die wollen ja immer nur die Bäume abhacken, sondern man muss es differenziert betrachten und immer versuchen zusammenzuarbeiten. Und das ist besonders wichtig in äh, aus Deutschland mit, äh, mit, mit diesen großen Feldern. Ja, ja. Äh, mh. mhm tak je tu ještě někdo, kdo by chtěl položit dotaz nebo nějaký komentář vyjádřit? Není, takže Anete, moc děkujeme za prezentaci.